Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich habe hier den guten Abo. Grüß dich Abo. Hallo, grüß Wir sind in Marokko, in, in Agadir. Sag mal, Abo, also da musst du aber noch aus, das Handy, <lacht> Ja, pass auf Leute, wir werden heute traditionell essen, Abo, ne? Du kennst dich gut aus in Agadir, du weißt, wo man gut speist. Du hast uns zwei heftige Restaurants draus ja, ne? eine Spezialität für Fisch. Ja. Und den zweiten ist in La Marina Passion. Okay. Das international à la carte. Also würdest du sagen, hier in der Umgebung kann man sagen, zumindest zwei der allerbesten Restaurants und auch lokalen Spezialitäten für einheimische ja, ja, Sachen. kann man das so ja. auch ausdrücken. Okay, ich freue mich, Leute. Ich freue mich. Aber wenn Lust ist mich würde freuen, wenn du jetzt einmal Let's go in die Kamera sagen würdest. Dann let's go. <lacht> let's go. Denk dran. Kommentare voll knallen, unbedingt auch die Glocke an. Schreibt mir in die Kommentare auch. Es geht jetzt ins Ausland. So eine Mann ist, ist ein bisschen älter. Wo soll es hingehen? 50 Euro Gutschein, an. Irgendjemanden einfach so pinne ich an. Genau, lasst den Daumen oben glühen, den Daumen oben glühen. Und ja, wo soll es hingehen? Ich habe keine Ahnung. Auslands, YouTube. Oh, was interessiert euch? Es gibt schon viel. Ich will das machen, wo ihr bock drauf habt. Jetzt geht's los ins Taxi. Das ist kein Taxi, ein Mercedes. Ah, Das ist Side. Ah, Side. Ja. Hallo Side. Du kannst gut Englisch? Ja. I can speak English very good. Du. Ja, ja. <lacht> Aber du 31er, ich dachte, wir sitzen zusammen hinten. Ah, okay. Ja. So, aber wir lassen uns das so richtig schön gut gehen, ne? Ja. Du wirst auch was essen, ne? Ich lade dich ein. Du kannst hier so richtig schön den Bauch vollschlagen. <lacht> Habe ich nicht gewusst. Ja doch. Ich hab schon gegessen. Ehrlich jetzt? Ja. Abo, denkst du, ich, ich esse die ganze Zeit da komplett und lass dich sitzen? Nein, nein, nein. Wir werden heute auf meinen Nacken, wenn wir so richtig schön speisen. Wir gucken, du trinkst schönen okay. Tee, marokkanischen ja, Tee. Wir, ja. Okay, okay, gucken wir mal. Ich werde euch ein bisschen auf die Fahrt mitnehmen. Arbeiten. Ja, wie kommt das Abo? Wieso? Ja, die wollen Agadir ihre schöner machen. Hallo? Ja, Intelligenz. Abo, Abo. Wofür bezahle ich dich, Abo? <lacht> Noch mal ein paar Informationen für euch nebenbei, Leute. Ich habe letztens mit Abo schon geredet. Hier ist, sag ich mal, wo ich das, die Hotelgegend ist, sehr reiche Gegend. Da kostet das so umgerechnet 500 Euro sogar eine Wohnung zu mieten. So generell in Agadir 250 Euro Wohnung. Und was verdienen Leute in Agadir im Schnitt oder in, in Marokko, würdest du sagen? Das niedrigste, versicherste Lohn das für alle Anfänger. Die sind 350 Euro, also im Durchschnitt äh, um die 500, 600 500. Euro. Ja. Die Familie lebt äh, zusammen einig. Ah. Das heißt zwei, drei Arbeiten für die gesamte ah. Familie. Bei uns in Deutschland ist es ganz anders, wenn du 18 bist, erwachsen oder auch wenn Moment später. Alle gehen weg, jeder für sich alleine. Interessant auch mal zu wissen, wieso die Kulturen, wie unterschiedlich das ist und nicht immer alles so wie bei uns sein muss, alleine. Und wenn bei uns jemand mit 30 noch bei Mutti wohnt, dann wird er ausgelacht. So gefühlt, ne? wisst ihr, wie ich meine. Das kann ja auch was Schönes sein. Darf ich fragen, was verdienst du so im Monat? Ich verdiene mein Einkommen so mit wie ich mit dem Monat Ach. Genau knapp. <lacht> Bei mir auch Abo, immer von Hand in den Mund. Ja. <lacht> Ist auch hier. Die hat einen schönen Schmuddelfilm, hat die gemacht, weißt du? Hast du gesehen? Hab ich, hab ich. Ja? ja? <lacht> ich auch. Lass <lacht> das nicht deine Frau sehen. Ne? Abo. <lacht> Mit viel Fantasie, Leute, kommen da jetzt unsere Fische her, die wir gleich auf am Teller kriegen. Und jetzt zieht euch das mal rein. Hier essen wir gleich, direkt am Meer. Wirklich so heftiges Wetter, Mann. Das ist echt so angenehm, die Luft, das ist krank. Das kannst du mal wieder sagen, krank. Da sitzt man dann und hier mit Blick aufs Meer. Richtig heftig, zieht euch das rein. Ich essen mehr, essen mehr. Oh, geil, Mann. Abo, wie geht's jetzt weiter? Können wir auch in die Küche rein? Das geht nicht. Ah, schade. Ich stecke ihm ein bisschen Geld zu. Ja, Nein? Ah, scheiße. Yeah, ah. Wasser am Ohr, Leute. Das geht nicht raus. Mehr Wasser. Hier wird direkt gegessen. Sagen, ist, aber hast du schon eine Empfehlung für mich? Irgendwas, was ich probieren muss? dass Das sagst das du, muss ich probieren? Ja. Ich gehe mich nach dir, ich werde das nehmen. einfach. Ja, Märzfrüchte ist gut. Ja. Möchtest du eine Vorspeise? Ja, warum nicht? Furspeise, dann diese Gemüsesalat. Gemüsesalat, ne? ist. Und Danach kommt Hauptgericht. Dann nehmen wir das beides. beides ja. Das langt für diesen Laden wahrscheinlich. Ja, ja? Danach fahren wir zum nächsten. Ja, ja. Ich sag's nochmal, Leute, nicht wundern, dass ich so ölig bin. Das ist Kokosnussöl gegen die Sonne. Auch Haare, überall ist was drin. Ne? Nicht, dass ihr euch wundert hier. Voll schmierig, aber geht nicht anders. Nimm das immer als Sonnenschutzöl. Lichtschutzfaktor 10. Lang. Yes. Yes. Abo, sag mir doch vielleicht, diese Soße. Oder, das ist äh, auch eine, eine, eine Tomatensoße mit Paprika. Ja. Die ist ein bisschen ja. scharf. Die gibt Appetit, da kann man mehr essen. Und das ist ja eine Soße, Mayonnaise, Mayonnaise und so was, ja. Die scharfe Soße interessiert mich mal ein bisschen. Mhm. Vielleicht scharf, recht ähm, neutral, sage ich mal. Mal die Mayonnaise hier. Interessant. Schön mit Kräutern das ist angemacht. Alles, äh, zu Hause. Alles ja, zu Hause. Ja. Selbst gemacht. Ne? Auch die Tomatensauce. Nicht besonders kräftig im Geschmack, aber ich kann mir richtig geil vorstellen, zum Fisch begleitend, fruchtig, natürlich einfach. als hätten die die Tomaten einfach zerstampft und da reingehauen. Ist lecker. Sieht schon mal köstlich aus, Abo. Das ist unser guter guter Taxi Driver. Danke. <lacht> ja, er ist heute mit. Ich habe ihn eingeladen natürlich. Bevor er draußen im, im Taxi sitzt und wartet. Wir starten mal hier jetzt mit dem Thunfisch erstmal. Ich dachte erst, Dosen Thunfisch, aber ist kein Dosen Thunfisch. Ganz frisch, nicht so komprimiert, sondern richtig. als hätten ihn aufeinander geschichtet und einfach nur gelegt. Wisst ihr? Jetzt zerfällt im Mund. Geil. Ihr könnt jetzt nur den Thunfisch essen. Glaubt mir, das ist andere Welt. So, hier haben wir jetzt den Sch die Schrimps. Ganz frisch. Was ist natürlich Schwachsinn, ne? Aber hier spielt jetzt die Fantasie mit. Schmeckt fast fruchtig. Ich schwör's euch. Meeresfrüchte, wie man so schön sagt. Andere Liga, Leute. Rote Beete. Schwarze Oliven, grüne Olive. Schon Olive. Mhm. Traum aber. Eigentlich würde das lang. Einfach nur den Salat. Ich sag's dir. Und nach Hause danach. Mhm. Das ist gut, frei. macht mich happy. Arma, Abu hat schon gegessen. Yeah? Ja, er dachte, ich mache nur Fotos. Ich schwör's so, ich habe ihn gebucht, hier. Komm, hier. Abu, bisschen Cash -mash. Dacht, Ich dachte, ich mache nur Fotos. So, Leute, wir snacken uns jetzt noch durch. Den Rest lassen wir uns einpacken, beziehungsweise kriegt er Zeit mit für die Familie. So, hier auch noch Reis in der Mitte. Und dann Kalamars. Äh, Kalamar, Kalamaz, Ach, Kalamaz oder? Ich bin äh, in Deutschland nicht so der Meeresfrüchte-Fan. Aber hier ist das Feeling ganz anders. So, ich weiß nicht, weil du denkst, das kommt hier aus dem Meer gesprungen. Aber es ist irgendwie frischer, es ist geiler, es ist was ganz anderes. Das ist Calamari. das, was ich eben hatte, das war Tintenfisch. Das macht mich fertig, das ist, Leute. Das macht mich fertig. Hake jetzt hier. Krake. Krake macht mich komplett platt. So fest und gleichzeitig zart vom, vom, vom Biss, vom Fleisch. Absolut Erlebnis. Ich bin niemand, der in ein Restaurant geht und Salat bestellt. Irgendwie mit guten streifen oder so. Hier bin ich sofort hin, diesen Salat bestellt. Und das sage ich zum ersten Mal in meinem Leben. Sonst nicht. Nur das. Da machst du mich glücklich ab. Das Restaurant ist der Hammer. Als Deutscher für mich kenne ich so nicht. Jetzt gehen wir zum nächsten Gang. Was für ein Fisch ist das hier? Meerloch. Und das hier? Das ist wieder äh, Tintenfisch. Tintenfisch? Ja, aber gegrillt. Und was haben wir hier? Das ist Kalamaris. Äh, Kalamaris. Das ist äh, Schwertfisch. Schwertfisch? Das ist mein Teller hier. Das hier ja. ist Sezunge, ja? Ja, klein, kleine Sezunge. Da äh. muss man die Haut weg. Ah. Und dann ein bisschen Zitrone drauf, schau mal. Okay. Ja. Und dann nur die Fleisch essen. Ah. Heißi. Mm. Direktes Fazit. Einfach genial. Zartes Filet, so wie es sein soll. Die andere Seite ist mal normal. Okay, man hat quasi eine Seite mit der Frische der Zitrone, die andere Seite mit der Panade. Da nehme ich mir noch einen, Leute. Das ist Melon. Ja. Hier ist Pflicht, Leute. Da muss diese Limette drauf. Der Geruch alleine schon. Sehr schönes Erlebnis, Mann. Da bin ich dankbar für. Das war auch Kalamares, ne? Ja. Ich mach trotzdem nochmal mit Limette. Limette muss. Auch darauf. Ein Abo hat keine Ahnung. An diesen Kalamares und Tintenfisch flasht mich so diese Konsistenz. So bissfest, aber trotzdem weich. Deswegen wollte immer frittiert Tintenfischringe früher. Kannst du Müll schmeißen. Das hier ist geil. Das schmeckt. Ja. Ja. Mich flashen schon wirklich allein diese Konsistenzen. Das ist jetzt wieder so wie Hähnchenbrust. Ein bisschen ganz mager, ganz zart, aber trotzdem. Was war das hier nochmal, mal, Abu? Das ist auch nicht schwer, der Kommt mir fast wie Hähnchen vor. Nein, nein, das ist keine Flügel. Also für mich absolutes Adelettnis, Leute. Noch einmal hier den Schrimm. Zur Bewertung werde ich später auch noch was zu sagen. Ich werde das ganze Restaurant für sich bewerten, weil für mich war alles durchweg heftig. Du stellst drei Gerichte drin. durchweg keine Schwachstellen. Wir pilzen rüber, Leute, das nächste Restaurant. Irgendwie voll leicht das Essen. Ich habe zwar echt reingehauen, aber ich habe noch heftig Hunger. Schön fleischig jetzt. Ja, jetzt geht's weiter. Uh, jetzt sind wir gleich da, Leute. Ich bin richtig gespannt, Mann. Richtig gespannt. Sieht richtig geil aus. Ich war gerade schon drin. Ist übrigens jetzt halt Mittagszeit, deshalb nicht so viel los. Und abends ist hier die Hölle los wohl. Da ist die Hölle los. Ha, der war schlecht. Big Auszeichnung am Start hier. Wir müssen kurz warten, bis die Musik da ausgestellt wird. Da vertreibe ich mir noch mal ein bisschen die Zeit, um euch The History of Passion mitzuteilen. Mr. Correll, a man personality in love with the land. Decided to treat it with great affection and respect. Den Rest erspare ich euch. We need traditional Moroccan food with meat. Schöne Gemüsesuppe erstmal. Kalte Gemüsesuppe. Richtig frostig. Sehr mediterran, sehr würzig. Nicht so intensiv tomatig wie eine normale Tomatensuppe. Jetzt haben wir hier das hier. Schmeckt wie so, so ein Mix aus Sahne, Eis. Sorbet, ich merke das schon an der Sahne, ich schwör's euch, die Sahne so intensiv sahnig. Ich weiß nicht, ob die Gefühle mit mir durchgehen, aber kann mich nicht daran erinnern, so eine intensiv schmeckende Sahne mal gegessen zu haben. Zusammen mit den Sorbet, so eine kleine Portion leider, ich hätte das Glas hier abo, hätte ich eher davon genommen. Ich sag's ja, geil. Guten Appetit, ich Besser hart, man lernt gerne dazu bei sowas. Traum. Wenn man das jetzt vergleicht mit den hochklassigen Restaurants, wo ich war in Deutschland, ganz Anders im Geschmack, so kann ich überhaupt gar nicht richtig beschreiben. Du so merkst, selbstgemacht, frisch, Gedanken gemacht, mega Leute. Also ich kann mich jetzt nicht zu satt essen, aber ich muss. Aber ich habe alles dreckig gemacht, hast gesehen? Oh, aber hat gerade so geguckt. So. Der Geschmack kommt mir so bekannt vor, aber ich weiß nicht, was ich da gerade rausschmecke. Wenn da Knoblauch mit drin haben in dem Olivenöl. Und das in dieser Verbindung schön stehen lassen, dieses Knoblauchöl auch auf Pizza drauf. Das ist Aubergine. Aubergine. Genau. Ja. Oliven. Mhm. Ganz hausgemacht. Traum. Traum. Das ist Lamm. Lamm ist das. Mhm. Mangeln mhm. oben drauf, seht ihr Leute. Da unten scheint. Da Und, Spinat. Und Spinat. Ah, ich okay. sehe. Wir haben Gemüse und Gemüse Und, Gemüse. Gemüse. und dazu? Ja. Das fällt vom, vom, vom Knochen ab, Leute. Ja, sehr zart. Das, das fällt manch. komplett ab. Ich möchte nicht wissen, wie lange das gegart ist. Das wird lange gegart sein, ne? Ganz, ganz süß. Sehr süß. Traum, Leute. Also erstmal ist das Butter zart. Ich glaube, das hat man gesehen auf den Aufnahmen zu 100 Ich wäre einfach nicht auf die Idee gekommen, hätte ich selber gemacht, das so süß zu machen. Das ist wirklich richtig lieblich, geil. Und wer auf süßem Essen steht, so die Ahmed-Fraktion, immer süß im Döner, wisst ihr? Dieses Ding, Mann. Hätte immer süße Soße da drin, wisst ihr? Kuss an Ahmed, geht raus. Der Spinat, richtig knackig noch. Ganz knackig im Biss. Wow. Habt ihr das gesehen? Ja. Wow, fällt runter <lacht> Einfach runtergefallen, Leute. Und jetzt wisst ihr, wie das sich bei mir im Mund anfühlt. Das ist einfach so ein Essen, wisst ihr. Das will man, dass das nie zu Ende ist. Vielleicht fühle ich es auch nur so, weil es marokkanische Küche ist. Noch nie so gegessen. Für Leute, die Essen lieben, Essen genießen, für Essen sterben würden, so wie ich. So Kleinigkeiten, wisst ihr? Mandeln. Nicht einfach reingetan, sondern richtig scharf angeröstet. Die geben die Süße. Alleine das sagst du? Da muss aber ein bisschen Zucker, Abo, glaube ich. Nein, nein, nicht. Ehrlich nicht? Lass uns fragen. Mit Honig, ne? Ja, ja. Okay, kein Zucker, aber Honig. Ganz angenehm, geil, süß, wirklich. Noch unten das Püree. Cremig, frisch. Auch die Soße hier, Leute. Dann könntest du mir zu trinken geben, Abu. Die Soße hier unten. Ich würde die so. Traum, Leute. Die beste Soße mhm. ist die Seele des Essens. Sagt man das bei euch so? Ja, ungefähr. Ja. nochmal zur Bewertung jetzt vom Fischrestaurant, hätte ich zum Beispiel 9,5 gegeben. Ich war auch da mehrmals in diesem mhm. Restaurant mit meiner Frau mhm. und Kindern kriegt von mir immer 9,5 Punkte. Und das ist hier auch einer von den besten. Mhm. Kriegt auch die gleichen Punkte. Ich hätte hier auch gesagt, keine Ahnung, würde ich eine 9,6 geben, das ist Traum. Das ist einfach was anderes, andere Liga. Das ist mit Liebe gekocht, da steckt viel, viel Liebe, Leidenschaft und ähm, Passion hinter heute Abo. Was finden wir hier vor? Kannst du das sagen? Es ist auch Lammfleisch. Auch Lamm, ne? Ich ja. muss dazu sagen, ich habe einfach zum Kellner gesagt, bitte empfiehl mir was ich habe kein Wort verstanden, so wisst du? Rind, ja. ja. äh, Kleines Die Soße ist nur aus Karota. Ich habe gerade im Gedanken gehabt, vom Niveau hier, wie in Buxude das Restaurant, so nur auf marokkanischer Art, das war ja auch sehr hohes Niveau, gefühlt hier auf jeden Fall kein Stück schlechter. Wären dann eher besser. Da kann ich nicht sagen, so viel habe ich hier ja nicht probiert. Aber dieses Püree, so hatte ich es auch in, in Buxude beim, sage ich mal, Nobel-Restaurant in Buxude. Das war schön der Schaum hier. Sehr intensiv. Eine schöne Chili-Note noch dabei. Oh, geil. Schönes das natürlich auch nochmal an, schöne Zuckerschoten. Schönes Spiel mit dem Salz. Salz ist so eine gefährliche Sache beim, beim Essen. Genau auf dem Punkt. Schön intensiv, warm, nicht zu doll. Trotzdem kommt es schön reingeschossen. Aber an dem Punkt, wo es irgendwie zu, oh, hört es auf, mega. Schön schönes Biss noch, auch punkt das Gemüse. muss ich jetzt mal ein bisschen barbarisch reinbeißen, weil ich jetzt nicht abschneiden kann. Delikatesse gesagt, aber schmelzt im Mund mmh. eindeutig hat es auf den Punkt gebracht. Ihr seht auch hier, wie schön rosa das in der Mitte noch ist. Und zu dem Essen kann ich einfach nicht mehr viel sagen. Auf den Punkt gebracht ist halt, sag ich mal, derart ähnlich kriegt man es halt auch in Deutschland. Es ist eher die internationale Küche aus diesem Restaurant. Also das ist einfach ein Essen, das darfst du gar nicht voreilig bewerten. Du musst dich richtig damit beschäftigen. Kommt hier auf einmal noch mal was mit Pilzen um die Ecke hier unten verborgen. Hast den schönen Geruch von den Pilzen in der Nase. Mega, so geil im Geschmack, so intensiv. Ich pflück ja selber auch Pilze in der Pilzsaison. Pilze von diesem Geschmack habe ich bisher nur selbst gepflückt gegessen. Nicht gekauft, ganz geil. Wir gehen zum Nachtisch über. So, aber jetzt nochmal der grüne Abschluss des Tages. Für dich ein Vanilleeis, für mich ein Obstsalat. Sieht, sehr, sieht sehr gut aus. aus, ja. Sieht gut aus, ja, mega. Mit, äh, mit Beeren mit Erdbeeren. Für mich einen kleinen Obstsalat. Hammer Obstsalat, Abu, ein gutes Eis wahrscheinlich, schmeckt gut, gut ne? Sehr gut, ja. Ich danke fürs Zuschauen heute, sehr Spaß gemacht. Wenn ihr diese Auslandssachen feiert, lasst es unbedingt mit einem Daumen oben. Mich wissen mit einem Kommentar, teilt das Video, abo auch gerne nochmal einen schönen Gruß da Salat. Ja, vielen Dank für das Zuschauen. <lacht> Dankeschön. Und herzlich willkommen in Marokko, Plan Land der Gegensätze, ja. Oase für die <lacht> Alles klar, Abu. bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal, tschüss.